Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Anirulp und ich begrüße euch zurück zuletzt bei Tales of die Definitive Edition. Ja, in der letzten Folge haben wir das Labyrinth der Erinnerungen abgeschlossen, glaube ich. Ich nehme an, wir waren fertig damit, ne? Und ja, jetzt, also ich habe eine Trophäe und so bekommen, also muss ich auch fertig gewesen sein damit, oder? Und ja, wir sind jetzt hier erstmal wieder vor. Äh, ich habe den Namen vergessen, ist schon wieder eine Weile. Yojomajo ja. und hier ist ein Skit. Ich weiß nicht in was für Kontext, aber ich ポップ not マレ。今虫 アーセルモゴももういいや。リタは行きたくない場所がいっぱいあるのね。え<笑> Okay, das ist ich bin ein bisschen planlos ehrlich gesagt heute weil ich wollte eigentlich Pokémon aufnehmen, aber dann kam da was dazwischen und ich muss doch noch ein bisschen vorbereiten. Ich muss ein bestimmtes Level sein für ein Gebiet. Oh. So, wann gibt's das denn? Und ja, deswegen bin ich hier notwegs ausgewichen auf Tales of Vesperia und ich würde sagen, wir versuchen einfach mal Kolosseum. Wir haben ja jetzt hier 200 Männers freigeschaltet und ich guck mal, ob ich hier mit einigen Charakteren das schon schaffe oder wie schwer das noch wird und weil nicht was für ein Level ich vielleicht sein müsste ich nehme an ich muss da doch schon ein bisschen höher gelevelt sein aber wenn wir mal einen Einblick da hier machen was für ein Level ich sein müsste vielleicht wie schwer das ist und so jetzt wobei Teufelswaffen haben müsste das ja noch ein bisschen einfacher sein ne? ach das es ja auch noch wird dann Machen wir 200.000 Mann Nahkampf. Versuchen wir natürlich als erstes mit Yuri. Und Ruhm. Hat er Ruhm ausgerüstet? Da sollte ich, ich hätte das hier vielleicht mal alles hier mal ein bisschen, ja, da, überwachen sollen. So, Lebensbonus braucht er zum Beispiel nicht, aber was soll's. Wird schon klappen, irgendwie so, ne? Komm. Wir gucken uns mal den 200 Mann Nahkampf an. Du, der, der, der 200 Mann-Nahkampf, das willst du wirklich machen? Ja. Ach, der mysteriöse 200 Mann-Nahkampf würde ich auch gerne sehen. Wer von euch nimmt teil, Juri? Wird Juri teilnehmen? Ja, gut. Dann viel Glück da draußen. Gut. Dann versuchen wir mal. Ich nehme an, die ersten 100 sind natürlich wieder als Gegner, die ich schon mal platt gemacht habe, ne? Und die restlichen 100 sind jetzt alles neu, ne? Was soll ich sagen? Wer hätte gedacht, dass es diese Nahkampfstufe überhaupt gibt? Doppelt so viel Gegner wie im 100 Mandakampf. -Nah das ist die palästrale mysteriöser 200 -Mann -Nah kampf Wer denkt sich so etwas aus? Das muss der größte Nahe des Universums gewesen sein. Egal, dieser nah war ein äh, Marketing-Genie und solche Narren verdienen Respekt. Ebenso viel Respekt verdient der Narren, der es wagt, diesen Kampf zu bestreiten. Mir kommen die Tränen. Meine Damen und Herren, hier kommt das Opfer des Tages. Unser heutiger Herausfahrer war früher gesuchter Verbrecher, jetzt ist der Held der Gilde der hellen Vesperia. Applaus für. Finsterer Vollstrecker Juri, mir bleibt nichts anderes übrig, als alles zu geben und abzuwarten, was passiert. Los geht's, lieber Auswahl. Wir werden eine Seele gedenken. Fertig kämpft, ja, das wird bestimmt wehtun. Jetzt ne pass auf, so die ersten Gegner sind natürlich wieder. Ich habe 35 Minuten. Merkt gerade, das ist super Training für die Teufelswaffen. Äh. Wir haben jetzt 4935. Alter, wir kriegen pro gekillten Gegner ein Punkt mehr. Das heißt, wir kriegen 200 Angriffskraft, weil die alles schaffen. Am Ende des Tages ja auch nicht schlecht ist. Ne? Das heißt, wir können ja perfekt unsere Teufelswaffen hoch trainieren. Das ist gar nicht schlecht, wenn ich dann öfters mit beispiel als versuche dann können sie ihre waffe ganz schön schneller ja leveln. jetzt kommen die beiden haben nicht mal eine minute nicht mal eine kombo ich war noch nicht mal fertig mit der kombo ja Okay, nicht mal eine Minute, wir haben schon 30 erledigt. Das läuft. Aber... Der schwere partner der kommt ja wahrscheinlich noch, noch ne nicht mehr der... 2967, ja? Wir werden ja immer stärker, Ich weiß ja nicht, was das Maximum ist. Nehmen an, das Maximum ist 9999, ne Also, ja, ich glaube, das könnte man sogar erreichen, wenn wir auch genug machen, obwohl, nee, wenn wir jedes Mal 200 bekommen, dann wird das doch eine ganze Weile dauern. Nee, ich glaube, da wird nicht aber kann ja nicht Schaden. Ne? ja, Diese Fischer können einfach steinern, glaube ich, nennen sie aufpassen. Muss ich aufpassen, aber ich habe schon kaputt, bevor die was machen können. Stimmt, ich sollte vielleicht mal eine Wiederbelehrungspuppe ausrüsten für den Fall aller Fälle. Für Kombos kann ich jetzt machen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, er hat auch voll viele Kombo-Plus und so, ne? Ich glaube, ABC hier, die waffe die Art. Gibt ja auch noch mal Kombo-Plus-3 oder so, ne? Dann noch mal drei durch combo 1 und Kombo 2, ne? die Fähigkeit. Ja, die Dinger, die betäuben ein so oder so 26.000. Der fährt aber auf, mein Überlevel tut sich ganz schön langsam aufladen. Ist das normal? Normalerweise tut so Level 1 und sich ganz schön schnell hochladen. Aber irgendwie wird das nichts kaputt bevor du deine von der Kostet schon wieder Zeit. Ich weiß nicht, wie wichtig Zeit sein wird. Du hast mich vergiftet. Ehrlich, muss das sein? Jetzt extra ein Gegengift oder irgendwie so einsetzen ich habe nur allheilmittel. So, noch 30 aber ich glaube der 100 mann kommt auch schon unglaublich ich einfach mit juri Oh, mir fehlen ein paar ap ich muss mich heilen willst du wenn ich nicht mal, meine fancy sie kommen muss ja so ausruhen na, du für dich habe ich eine Wiederbelebungspapier ausgerüstet, Weil du ganz schön umfeld bist mit deinen, deinen äh, kritischen Treffern. Ja, natürlicher Treffer. Meine nein, so. ich muss weg. Ja, manchmal mal vier Minuten gleich. Ich bin schon bei 80 ab jetzt euch ja das läuft genauso einfach wie ich mir eigentlich vorgestellt habe aber das wird nicht mit jedem charakter der fall sein ja, ich helfe so, ihr beiden hübschen super Ja, schnell wir die hier kaputt kriegen. Ja, schon wieder so laut. Mein Gott, Dings hat sogar mehr abgezogen. Jetzt heißen geblieben. So ich habe deine Schwester getötet und jetzt bist du dran. 7, 8, 9, Schlitz, Stoß. Und einmal heilen. Bist ein du gar Bist da reingelaufen? Ich wollte mich eigentlich nur heilen. Kommt halt nur mit Schaden. Ich habe 30 Minuten gleich für den, für die restlichen 100. Ey. Oh Gott, da kommt Flynn mit seinen bonzen klamotten Sag mir, aber nicht der, er kommt auch die ganzen Fähigkeiten von der Teufelswaffe, ne? Ich glaube nicht. Oh mein Gott, lass mich gefällt irgendwas machen. gefällt das Design von seiner Waffe irgendwie nicht so. Irgendwie so komisch aus. Ja auf, ich habe Ruhm, das bringt doch nichts. Hier. oder der hat sogar noch eingesetzt. Wer hat den gerade hoch So. So, jetzt beginnt der 200 Mann Kampf. jetzt kommt wahrscheinlich gleich noch. Die sind noch ganz schön schwach, sehe ich gerade. Aber da kommen wahrscheinlich nur übles Zeugs. Ne? stellen was passieren kann, ist, dass mich Gegner versteinern können. Das war nämlich der Fall mit einigen Gegnern vorher. hätte mich einfach versteinern und ich dadurch KO Hey, was seid ihr denn ich spoiler mich wahrscheinlich ja schon voll voll mit monstern ne? die noch gar nicht die mir noch gar nicht meinen weg gelaufen sind die wahrscheinlich noch in diesen dings hier vorkommen in der nekropole ne? aber egal ich glaube die nekropole ist der schwierigste ort am ende ich glaube weiß nicht Ich habe ich bin so ein bisschen informiert habe ich mich ich glaube das hält mich noch bis Level 200 so beschäftigt, also das mir ein bisschen Angst macht, weil ich bin das mal gerade Level 111. Ne? Das heißt, ich muss noch eine Menge Level grinden dann zum Notfall, wenn ich da herausstellt, dass das ganz schön schwierig sein könnte. Oh, ich habe jetzt leider nicht irgendwie so ein Angriff, der auf alles so geht. Der Grund warum das mit Yuri so einfach ist, ist einfach nur oben. Mein Kerl hat so coole Angriffe, die irgendwie auf alle in meine in meiner Nähe hier Schaden machen, aber der hat so langsame Angriffe und oh Gott, die macht Schaden. Da habe ich auch eine Widerbelehrungsgruppe ausgerüstet, also so schnell kann ich mich falten. Jetzt, wenn ich einen Moment mal nicht auffasse. Aber trotzdem. So. Oh. Noch nichts Neues aber so viel aus 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 boom. Da ist noch keine neuen gegner ich glaube das sind alles wie ich aus der metropole nekropole metropole die metropole der äh, wie ist das noch mal keine ahnung stinken oh nein sieht doch bestimmt irgendein Zustand mit sich ne Pinecorn hat den doch völlig schwachen Gegner geht mal weg aber seid ihr auch nichts neues wer bist du du bist jemand neues Seigel, da zaubert jemand, das geht ja mal gar nicht. Also, ernste Musik ist schon mal eher am Laufen. Ne das ist das die nächste Magierin. Geh weg. Was zum du denn? Du bist neu. Da. Okay. Hey, du bist allerdings Dings. Boah, wie heißt der noch mal? Das ist ja der Bösewicht aus Tales of Fantasia oder? Daos. Oder? Oh Gott. Ähm, okay. Oh Gott. Super Daos Leser. Ja, genau, das ist Daos aus Tales of Fantasia was ich mal gespielt habe aber irgendwann nicht weiter gekommen bin weil ich nicht wusste wo ich hin muss da war der der big Bady, dieses spiels okay krass jetzt bringt schon wieder im ja, mal jetzt gerade rein Lass wir erstmal die kleinen zeug hier alle erledigen ist schon wieder mystische auslöser okay cool Bisschen krass, aber Zeitreisen heißt ja, ja stimmt ja. Ich glaube, ist schon viel zu lange, seit ich Fantasia gespielt habe. Das hat erste Tales auf Spiel gewesen. Übrigens, aber wie war noch mal Spoiler? Übrigens, am Anfang des Spiels sieht man irgendwie die, wieso ich glaube, so vier Helden irgendwie gegen den kämpfen. Dann ist man irgendwann in der Zukunft. Spielt hier, wie heißt ja nochmal? class quest irgendwie so. Und dann wird man in die Vergangenheit oder in die Zukunft geschickt irgendwie nach einigen. Ich weiß gar nicht, es schon wieder so lange her. Ne? Ah, war cool. hier einfach mal gegen den hauptbösewicht aus raussetze von Taser und hau den einfach weg. Und sagt über den dann aus ich muss mir gleich mal wer bist du juli bist du ist hier aus Toro project okay, erstmal die magier so die wer, die, wer die jetzt war weiß ich nicht die sagt mir jetzt nichts ehrlich gesagt die macht schaden und die hat irgendwie ein stand äh ewiges verhängnis bitte mal nicht so viel schaden danke ich baller mir mal irgendwie so ein wundergummi oder irgendwie so rein. Ne? ich nehme an sie ist auch irgendwie ein bösewicht ne irgendein spiel würde ich jetzt mal sagen sie sieht jetzt nicht irgendwie wie so eine eine heldin aus wenn ich das jetzt zu sagen darf Mit irgend so ein monster oder so das für die kämpft ja, sie die Hauptböse, wie den aus Tales of Destiny oder so. Und weil das wäre zweite... Traurige Königin der Finsternis. Okay. 70, und ich bin viel zu überlevelt hierfür. Oh Gott. Ja. Das wird der Teufel irgendwie so. Jawohl. Ja, ja. Genau. Zuerst haben wir gegen den bösewicht aus Tales of Fantasia gekämpft. Also mein Verdacht wäre jetzt, dass das hier... Au. Vielleicht die auch Hauptbösewichten aus Tales of Destiny ist oder so. Weil Destiny ist... Der zweite Teil der Tales auf Serie. Das zweite teils auf Spiel. Gott verdammt, du hast doch nicht mehr so viel. Okay, sehr gut jetzt heilen schutzwelt okay haben wir hier ein paar cameo auftritte das ist auch nicht schlecht ich persönlich kann jetzt nicht so viel aber wir haben gegen dings gegen gegen kratos aus der symphonia gespielt das war ganz schön epic auch wenn der kampf jetzt nicht so übel schwer war dabei ich ganz ich bin viel zu überlevelt für die ganzen gegner ja habe ich so gefühlt aber ist mir jetzt sowas von egal so gefühlt wäre viel schwieriger mit ohne Den Teufelswaffen, ne? aber selbst dann irgendwie, ich bin schon der 111. Ich habe echt so ein Gefühl, ich hätte gar nicht erst du in seiner dritten Form bekämpfen müssen. Ich habe irgendwie voll out of order irgendwie gemacht. So ich hätte wahrscheinlich erst das hier alles machen müssen. Ne? Labyrinth in gratis kämpfen, also ich hätte erst die ersten beiden Formen besiegen müssen, aber ich kann doch nicht damit rechnen, dass ich in einen super schweren kampf hier auf einmal hier eingeballert werde wenn ich wenn ich alle äh, Teufelswaffen ja so einsammel dich kenne ich du bist ich weiß nicht aus welchen äh, ich weiß nicht aus welchen teils teil du bist aber ja das kenne ich irgendwo ja objekte niemals ich habe da irgendwie ich habe nur gesehen, dass ich ein paar TP gerade hier nicht mehr hatte und ich habe einfach aus Reflex so jetzt ein Item eingesetzt, aber ich wusste, dass der irgendwas mit so no items ever irgendwie so drauf ist, ich weiß gar nicht. Ist auch oh ein Gott, ich muss jetzt schon wieder ein Item einsetzen, merke ich gerade. Heldenmörder. Das schon wieder. Oh. Keine Items. Alles klar. Muss ich doch mal analysieren verdammt. Ich weiß nicht aus welchem Teil der übrigens ist, aber ich kenne den irgendwie. Oh gott, der macht Schaden. Spätestens, wenn ich hier mit anderen Charakteren gegen den Kämpfen muss, dann da muss ich auch ein paar Items einsetzen. Los, das mich Du hast noch ein Jawohl. Ja, so einfach hier, bist du. Ich habe mich mal hoch. Ungefähr her. Ja so. Zehn Gegner noch. War ja doch. Sehr viel einfacher mir halt vorgestellt hätte Na, ich gehe jetzt mal auf euch magier ich glaube ich jetzt beide was macht er jetzt, nee, jetzt habe ich nicht geht nicht so weit ich höre daran ah! ihr geht mal weg von mich ich weiß, man die magier weg oh, daneben Das ist ja doch nicht so schwierig gewesen ne? außer er kommt noch noch irgendwie was der 500 mann kampf ohne fünf minuten hast du so keine ahnung also die herausforderung geht langsam hier so ein bisschen verloren in dem spiel <lacht> dem ich die teufelswaffen bekommen habe aber egal ich will auch irgendwann mal fertig werden und du schon wieder ich glaube nicht dass du sehr viel schwieriger bist jetzt wo ich nur mit einer person kämpfe gegen dich So, hab ich dich erledigt. Nur. Oh nee. gerade geheilt, Ich habe ihn fast gar nichts abgezogen. Ich glaub, der hat mich nicht getroffen. <lacht> Sehr geil. Verräter des Himmels. Sehr so Symphonia. Da ist der Kratos. Nicht zu verwechseln mit Kratos aus God of War, nee. Das war nicht mehr wer eher das Licht der Welt betreten hat, sowohl in der Videospielwelt als auch, weiß nicht, in deren Welt. Alter, ich werde schon die ganze Zeit betäubt hier. Alter, ich glaube, der ist auch irgendwie so weit mit Tausende von Jahren alt der Typ hier, ne? also Ich denke, ist ein bisschen Overkill. Ich glaube so 4000 Jahre oder so, ne? Aber doch. Bisschen mehr seit Symphonia gespielt, aber ich glaube, der war sehr alt, ist schon sehr lange unterwegs und du bist weg. Und das war mit den 200 Mann-Kampf, was jetzt nicht so schwierig war. Aber ich bin ja auch Level 110 und die Gegner waren jetzt alle so. Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommen wir so Gegner, die so irgendwie auf Level 200 losgehen, aber anscheinend nicht. Das war ein richtiger Rausch. Glückwunsch. Es ist unglaublich. Meine Damen und Herren, dieser Kampf wird in die Geschichte eingehen. Ein solcher Nahkampf war fast undenkbar und ein Sieg sogar noch undenkbarer. Und doch, wie viele versuchen mussten wohl schlicht werden, um diesen großartigen Fähigkeit zu erlangen? Äh, einer. Du hast es verdient, deinen Namen in Geschichtsbüchern einfach wiederzufinden. Und dieser Name lautet Yuri. Meine Damen und Herren, einen riesigen Applaus für unseren Champion Yuri. Folgender Titel halten, dunkler Löwe. Der wiederkehrende Schwertkämpfer folgende fertigkeit erlernt einzelkämpfer barbatas ring da aus um halskette laredo Letzte jetzt klick wie ein paar der sieger eines jungen Mannes. es okay, das war jetzt nicht so schwierig 今回ばかり Okay. dieser Zeitkette. Schnelligkeit für das Aufsagen von. Oh, die Schnelligkeit für das Aufsagen von zauber sprechen Ändert das Art, fällt der Zerstörung in Wut des Daos. Okay. Er verändert die Verwendung aller Objekte. Und da ist ein Schild. Warte. um man. Warte mal. Kann ich damit eine neue Dings lernen? Wenn das Art fetter Zerstörungen Wut ist, daraus okay. Äh, und er hat Fähigkeit Einzelkämpfer bekommen. Äh, was ist das äh, Einzelgänger, nee. Nee, Einzelkämpfer. ne? Da nur Charakter die diese Fähigkeit auszustatten, nehmen am Kampf teil, funktioniert nur mit aktiven Charakteren. Oh. Ach, das ist so wie ein Dings in Tales of Graces. Da kannst du irgendwie weil nicht aussuchen, welcher Charakter sich dann irgendwie im Kampf beteiligt oder so. So, Oha. Oh, das ist nicht schlecht. Ne? mit eine für aufsagen von cyber sprechen als auch nicht schlecht cool gut dann würde ich sagen außer jetzt ist hier schon wieder was neues aufgetaucht ne? Ne. und titel titel habe ich auch noch bekommen äh, äh, de, de, de, de, de. eine war irgendwann mit löwe dunkler löwe ne Ah, König der Tiere, das Zeichen des Schwarzen leben ist stolz und unvergänglich. Und noch irgendwas. Irgendwas mit schwertkämpfer Ich hab schon wieder vergessen. Äh, der wiederkehrende Schwertkämpfer. Oh, hey. Das ist von... Ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß nur einer der hauptcharakter hat irgendwie so was. Ein junger Schwertkämpfer, der bereut, was seinen Freunden antat. Sein Wunsch brachte ihn zurück in diese Welt. Ich glaube, das war Sales of Destiny oder Destiny 2 oder so. Keine Ahnung. Fensterverstecker sieht immer besser aus. Ja gut, dann würde ich sagen, ich mache das jetzt mit jedem Charakter. nehmen am Ende immer so auf. Äh, falls sich irgendwie was ändert. So gegnermäßig oder so. Und... Da gucken wir uns die Belohnungen und die Skits, die hoffentlich danach jedes Mal kommen an. Und in dem Sinne sage ich, bis gleich. Wenn wir uns mit den anderen Charakteren hier ja mal dran versuchen. Ne? Sollte jetzt eigentlich auch nicht so unglaublich schwierig sein. Ne? Also ja, bis gleich. größer an. größer ich an. Kann nichts machen. Gar nichts. Die umfasste Kacke überhaupt. jetzt jetzt nach einer Minute der erste Angriff, ich mal wieder rausgekriegt habe, Ich setze mich ein, ja. Komm. die aktiviert. wer Magier hier erfunden hat diese Arena, der wird getötet, ist unmöglich. Guckst du da einer an kann nichts machen gar nichts die ganze zeit ich komme nicht dazu irgendwas zu machen jetzt wieder geil. und er mit der müßigen starten so geht er den ganzen die ganze zeit weit. ich komme nicht dazu irgendwas zu machen Mal jetzt und ich... Das Viech, ich versuche das ich die ganze Zeit zu töten, ne? Ich komme nicht dazu. kurz an, bin ich ja schon wieder tot. Und ich habe sogar Kampfpanzer ja ausgerüstet. Also damit ich nicht so schnell gestackt werde, ne? Gute ich mal an, wie das funktioniert. Ich kann nichts machen, gar nichts. Bin am Kochen, müsste dann eigentlich. Das Viech ist jetzt endlich tot jetzt hab ich habe mich nur zwei Sekunden. Super. Ich weiß nicht, wer sich diesen Scheiß überlegt hat, ey. So eine unfaire Kacke, weil wir dann noch zwei, drei Magier sind. Du kannst nichts machen, gar nichts. Ich bin manchmal zwei Minuten da irgendwie nur im Angriff gefangen. Würde scheiße, so damit den Solo-Kolossieren wird ein bisschen vertagt, weil ich das absolut nicht schaffe. Das ist einfach viel zu frustrieren. Mit Carol habe ich dann überhaupt nicht, weil der einfach nur wie eine Strohpuppe die Gegend geworfen wird. Mit vielen habe ich jetzt schon zweimal vermasselt, einmal weil er am Ende. Versteinert wurde und weil mir einmal die Zeit ausgegangen ist. Ne, quatsch, ich habe mir irgendwie weiß ich nicht. Mir wäre beinahe Zeit ausgegangen, aber ich habe dann gegen kratz gekämpft und ja, ich hatte dann puppen und so nicht mehr übrig. Oder ich weiß nicht mehr. Jedenfalls hat er auch nicht geklappt. Und ja, deswegen machen wir jetzt erstmal das hier. Würde ich sagen, team Turnier, keine Gnade. Gold. galt wir haben wir schon irgendwie schaffen um wird ja wohl einfacher sein als das solo turnier hier mit Carol und so, ne? so wir sind bald und ja hoffentlich schafft man das willkommen zum neuen koni will von palestrale unserem team turnier zeigt uns wie gut ihr zusammenarbeitet kämpfer denkt dran dass ihr der heldenrang in jeder runde erwartet euch knallarte kampf krieger also wir sind die heutigen kämpfer es sind die neuen Gesichter, die jetzt schon kühne Erwartungen hervorbringen. Die strahlenden jungen Sterne der des Vesperia. Ihr letzter Kampf beginnt jetzt. Okay, aber wir sehen. Das wird ja wohl nicht so schwierig sein, ne? Erstmal kommen wir da die ganzen Alten, ne? Fertig kämpfen. Wir haben 30 Minuten. Oh, die werden ja wohl. Da ja, wut es da aus. Cool. Ich habe ja jetzt hier so was ausgerüstet. Alter, das ist voll krass das fette zerstörung in wut ist da aus oh, kann ich das jetzt aber auch lernen wenn ich halt noch mal einsetze das ist voll krass stark okay, ich setze halt einfach mal ich spam dann einfach mal so, hier sind immer noch die alten gegner Juri ist natürlich von einfach. Da jetzt einfach nur eine weitere neue Gruppe, das wäre ja ein bisschen lahm. Ah. Ich sagen, wenn wir das geschafft haben, dann machen wir erstmal, weiß ich nicht, hier diese Dungeon weiter, die Mikropole, weil hier komme ich nicht weiter im Solo Kampf. Ein bisschen zu knapp, die Gegner sind ein bisschen zu nervig mit den ganzen Magiern, Mal ein bisschen mehr Schaden und so damit das alles schneller vorangeht. Im Moment ist das ganz schön nervtöten. weiß gar nicht wie mich dann aufregte. Jetzt ja einen neuen Tag auf als die anderen Sachen. Deswegen ja, wenn ich jetzt wieder abgekühlt, aber ich war so was von stinke sauer. Nicht so viel mit Juri erledigen nachher kommt ja auch noch alles hier ist keine Rüstung für eine Gilde, aber egal, Stärke ist Gerechtigkeit. Ich will den Ritter Geist hin. Fertig kämpft, so also die dürfen jetzt auch nicht so schwierig sein. Oh Mein Gott, okay, einmal getroffen irgendwie. Ich kann eigentlich nur das jetzt bei mir die ganze Zeit. Ne? treffe ich einfach alle in meiner Umgebung. Ey. Boom. cool. Ah. Mein Gott, geht das jetzt voll schnell am Zauber wegen diesem neuen Symbol, der sie jetzt hier bekommen hat, Anhänger oder was weiß ich? Oh mein Gott! gleich hallo helfer so. ich mich mal hoch ne? so das könnt ihr mal hier versuchen eure blöden gummis einzusetzen den euch leider nichts bringen hm. so ein krasser angriff ey. Rita, du baust. Oh, hier können wir alle unsere Sachen einsetzen. Hängt mal jemand anders um. Juri hat schon irgendwie genug Stärke mit seiner Teufelswaffe und so. Ja, der Kampf war so schwer. Es ist ja so einfach. ich mache ihn einfach kaputt ich hoffe ich kann diesen angriff mit mich auf die habe ich, ich kann diesen angriff irgendwann lernen wenn ich nun noch mal eingesetzt habe und da wars es kommt glaube ich noch ja Keine an den Monstern, denn Menschen erst recht nicht. Vorst vor den tödlichen Schlag. Beenden wir das. kämpft nach ja. So, mal den hier erledigen. In seinem blöden tödlichen Schlag. Ja, genau deswegen. 5, 6, 7, 8, 9. Ich wollte schon sagen, ich kann noch mehrmals angreifen, ne? Aber ich kann halt nicht ketten. Auf jeden Fall Art kann man glaube ich gar nicht ketten, aber ne? fertig. Jetzt sind sie schon mal Hinter uns. Selbert. Also chillig bisher. Aber klar, weil ich juri als spielen, ne? Der ist einfach weg, ey. Ich weiß nicht, ob du wieder leben kannst. Einer von euch kann wieder leben. 7-8 und da war es schon weg ich kam danach noch kam da überhaupt irgendwas ich weiß es nicht ich kann ja alles mit jury allein schaffen habe ich so gefühl oh. Oh Gott. diese legenden haben zeit und raum bewohnt um team um ein team wie keiner muss bilden wer weiß was als nächstes geschieht fertig kämpft Gott, ihr habt aber alle jetzt neue oh, ja. gott das wird ja also richtig nervig aber ich steuere ja juri also doch ja <lacht> ich habe es vergessen nee. oh. Oh, Danke. hey da aus ich kann jetzt ein angriff oh mein gott dann kann ich die oh, ja muss ich aber machen, ne? Ich muss ja ap sehen. Was, Aggression? Nee. Du musst, dich muss ich als erstes erledigen. Du gehst mir auf die Nerven. Hier fünf, sechs. Ein Gott, lass mich noch mal nicht töten okay aua aua Kann ich mal raus aus diesen links gehen schwarzen danke oh mein Gott ich bin die ganze Zeit betäubt also was was für mich so oder auch nicht werfen oh, danke ist mein gott, ey. Oh gott warum kriege ich jetzt so viel an oh, revitalisierung gut hey, ich werde auch die ganze zeit hier bombardiert mit angriffen ne Dann macht ihr mal schnell fertig damit ich hier items einsetzen kann oh, nee. no, ist hell halt überlebt ja nicht nee. also was hier einfach ja, dich jetzt einfach schnell fertig Jetzt rein Oh Gott sei Dank war knapp. Ok, oh, das ist auch da drin. <lacht> ich hoffe, er stirbt dadurch jetzt nicht, aber wohl. ich glaube, den habe ich auch analysiert. Ne? 100.000, so jetzt können kommen Items einsetzen wie blöd, und ich habe immer noch. Ja, okay, machen wir dem noch. Na, der hat mich schon wieder betäubt. Ich gerade exklusive einsetzen, ey. So, da machen wir dich erstmal. Ist noch 400.000 oder für 40.000? Okay, äh, du noch nicht. Ich würde geil von allen. Halter! Oh Gott, da werden wir alle getroffen, glaube ich. Ja, alle werden wir getroffen. Ja. Oh, Revitalisierung gut. Oh. macht aber auch Schaden der Angriff. Ja, daraus kennst du diesen Angriff die haben jetzt irgendwie nichts geiles zum klauen also hätte ich vielleicht auch mal checken sollen nein nein, nein auch kaputt bevor er sich hier weil sich ja halt mit schutzfeld oder wir gemacht ich muss gar nicht so viel tp heilen mit rita kommt ja gar nicht dazu irgendwie was zu machen gleich tot. Na ja, und jemand anders kaputt. Ich habe schon genug. Teufelswaffen, ladungen Na ja gut. Ich glaube, wer war jetzt nicht ich. Hm. Die sagen, ob es ich, sag, ich Bombe? Na, ja, Audi kaputt. Ja und die schon kaputt. Sehr gut Ja, da war doch oder kommt dann aber Oh, kommt nicht sogar noch was Hey, euch kenne ich doch. Kommen wir vor allem meine Kollegen in Sind diese treuen Freunde jetzt etwa tödliche Gegner? Keinesfalls. Wir werden von Tag zu Tag stärker. Zusammen schaffen wir alles und wir werden uns nicht zurückhalten. Fertig kämpft. Okay, da ist irgendwie cool. Was macht ihr alle auf die Gegnerseite? seite die ballern alle ging, ne? ja alle mystische artische solche ne? kann ich jetzt Items hier einsetzen? So, oh Gott. Das interessant. Schon gut zum Leveln ja ne? Soll vielleicht mal so ein Dings einsetzen hier. Oh, das hat mich erledigt. Okay, das übertreibt man ja nicht, ne? So, du tust mal ein Dings einsetzen hier, ein Wuzet, spezifisch. So, Flynn. Das heißt ja, ich muss muss noch gegen aber oh schon wieder nein, nein nein nein das heißt ich muss ja noch gegen juri Flynn Rita und Estel kämpfen ne? diesen Dingen ne Gott was ist hier los mit anzeige voll oh nee das ist nicht gut übertreibt gerade ein bisschen das Patty mit ihren Zufallszauber. Äh, geht eben aus dem Weg. Gott, oh, falscher Angriff. <lacht> äh, Gott. Gott. Hier ist viel zu viel los. Oh nein, stopp, ehrlich. Äh, leckerei nein das ist nicht fair okay Irgendwie haben wir jetzt gerade nichts gemacht ich bin verwirrt habe ich jetzt hier alle analysiert ich glaube nicht ne tut mir leid kollege aber du bist gleich weg gar nicht so viel sehe ich gerade na ja, Rita, ich Vergas. Ganz einfach nur so viel abgegangen. Ich äh, habe ich alle. ruinen sturm kann ja niemand wieder beleben, ne? Und zack. ganz schnell so viel kommen oder so viel durch schon mal alle so ein bisschen anlagen aber nein ich habe mich hoch gibt die ne ganze zeit schaden trotzdem Verdammt, <lacht> zu spät. Soll ich sollte Rita irgendwie ihre TP mal ein, damit ihr was machen kann? das so, Kerl ist weg. Ich muss eigentlich gerade noch mit euch spielen, ne? Ihr wisst das schon, oder? raven aber ja und hat zauber gibt es nicht da habe ich aber gar nicht bei dir ausgerüstet dann macht immer jemand kaputt gut noch mehr nein schade da ist eine menge erfahrungspunkte Bonus 28.000 also haben wir 200.000 erfahrungspunkte hier bekommen ich glaub, die level werden wir brauchen hier für die solo kämpfe weil das ist ganz schön nervig herzlichen glückwunsch endlich haben wir unseren großmeister hellmutige Vesperia. seit war ich die hellsten sterne am firmament jetzt schnappt euch euren preis ihr habt alle gegner aus dem weg geräumt aber die größte herausforderung liegt in euch selbst Arbeitet weiterhin hart an euren Fertigkeiten, Helden, mutige Wesperia. Limit Octet. Helm des es der, der Ritter. 50.000 galt Oh nein, kann ich jetzt noch mehr arzt einsetzen? Octet. Oder was war das jetzt? Limit Octet. Sie verbessert über Limits. Oh, kann ich jetzt fünf über haben zeremoniell der helm des captains äh, also war keine besonderen schutz okay warum jetzt nur für ihn extra okay hat äh, sie man gar nicht mehr ne? wird man gar nicht sehen jetzt wenn ich das hier ausrüste oder Blö. Eigentlich den Kostüm sieht man gar nichts Ah, okay, es geht irgendwo. Nein, komm schon. und etwas traurige Ausbeute, ein bisschen Geld, ein bisschen Geld wird hier zum. Okay, mehr Überlimits, das ist auch nicht schlecht, aber trotzdem. Hier ist noch was so an was richtig geil ist irgendwie gedacht. Jeder hat ein Level Up, das ist auch nichts, ne? Das ist auch nicht schlecht. Hat jeder zwei Level Ups bekommen? Wir haben ja 200.000 Erfahrungspunkte bekommen. Die bauen jetzt nur so 100.000, um hoch zu leveln. Ich glaube, jeder hat zwei bekommen, ne? Kann sein. Also wenn ich trainieren will, weiß ich, was ich mache, ne? Gut. Aber das war, weiß ich nicht. Sollte jetzt nicht unbedingt zum Trainieren hier sein. Mit Juri habe ich bis jetzt einziges den Solo Kampf geschafft und ich würde sagen, bevor wir uns hier wieder daran versuchen, würde ich erstmal ein bisschen in der Nekropole hier weitermachen in der Hoffnung, dass wir vielleicht da nicht schon zu stark sind und dass da noch eine Herausforderung auf uns wartet. Ne, ja, in dem Sinne sage ich dann, ich glaube, da war es für diesen Part. Ne, in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder in der Nekropole der Nostalgie. Ne. Gut, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, ein Like, ein einen Kommentar. Es würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.